Für den Landkreis Augsburg. Ich bin Heide Friedrich Salgado, Ihre Kandidatin für den Bayerischen Landtag im Landkreis Eicherfriedberg. Ich bin Thomas Zenetti, Ihr Landtagspirat für den Stimmkreis Augsburg-West. Aber Sie haben ja nichts zu verbergen.